Dun dun dun. Willkommen zurück zu Miitopia! Ja, wir sind äh, von nebenan vorbei, doch äh, der gleiche Plot für ist wie letztes Mal bei Anfang ist passiert. Unsere Freunde wurden mal wieder gestohlen und jetzt haben wir nichts mehr. Wir sind ein Niemand. Doch, was gibt's Neues? Panzer? Effektive und moderne Waffe komplett mit großer Kanone und Panzerung? Oh. Okay, das sieht weird aus. Prinzessin. Raffiniert, charmant, elegant. Freund und Feind verneigen sich vor ihrer Majestät. Irgendwie mag ich die Farbkombination mit Grün und Pink. Fällt mir. Unter Blume. Nutzt die Kraft der Natur, um deinem Team die Zeit zu versüßen. Ganz ehrlich, ich war wirklich sehr hart am Überlegen, welches ich der drei nehmen möchte. Zum einen... Panzer ist halt einfach ziemlich cool, ja. Es ist ziemlich cool, aber... Für Panzer habe ich die bessere Klasse. Äh, einen besseren Charakter. Prinzessin? Ja. Würde auch ziemlich gut passen, aber... Da habe ich tatsächlich auch einen besseren... Einen besseren Charakter. Und naja. Was, was sagt Nein zur Blume? Ich meine, dann wäre ich auch mal ein, ähm... Ein, ein, ein, wie heißt das? Ein, ähm... Support. Mehr oder weniger. Blume ist mehr oder weniger Support. Und, äh, wir haben ja theoretisch schon alle von diesen hier. Jeder einzelne von denen wurde benutzt. Ähm... Unhold nur noch nicht. Also, Unhold wäre auch eine... Würde auch in Frage gestellt bekommen, aber... Nein. Diese drei, Panzerprinzessin und Unhold, für die habe ich... Für die alle drei habe ich schon was... Und ich nehme tatsächlich doch die Blume. Auch wenn ich irgendwie... Jetzt doch mal überlegen bin, aber nein. Komm. Ohne lange zu überlegen. Ich nehme die Blume. Ich bin Support. Mike wurde zur Blume. <lacht> ja, einfach, einfach ein grüner Suit. Da leg dich ins Zeug, Blume Mike. <lacht> Sieht beknackt aus. Was hast du gesagt? Nichts. Inzwischen. Für eine Hitze. Stimmt. Hey! Hallo. Wo kommt die denn plötzlich her? Dieser dunkle Fürstkommander D! Der hat uns gefangen und hier gebracht. Aha. Dann sitzen wir alle im selben Boot. Sag mal, seid ihr... seid ihr auch Freunde von Mike? Ganz genau. Verrückt! Wir sind auch mit ihm befreundet! Kaum zu glauben! Das macht uns Sex wohl auch zu Freunden! <lacht> Sieht so aus, Bruder. Mike kämpft immer so hart! Da dürfen wir auch nicht so untätig rumsitzen. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Finde ich auch. Dazu müssen wir gut zusammenarbeiten! Also dann packen wir es an! Yay! Oh, guck mal, was ich da gefunden habe. Mein Gerät. Ja, okay. Professor Götter hat zumindest sein äh, verlorenes Gerät äh, zurückgefunden, aber ob das so hilfreich ist? Naja. Noch sind wir nicht mal an, deshalb ist mein Pferd noch gleich. Aber es wird sich bald ändern. Oh. Frisch vom Spieß ist dieser delikate Happen eines Königs würdig. Hm. Ja, schmeckt. Schmeckt, schmeckt. Cool. Ja, Ausflüge mit mir selbst machen bringt wohl nichts. Spielhalle vielleicht? Nein, es gibt noch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins neue Gebiet, bevor wir irgendwas Neues machen. Habe ich recht, Fernando? Komm, Fernando, nur noch du und ich sind da. Ich hatte der First Gomme HD mag wohl Pferde nicht. Keine Ahnung. Und das hier ist das neue Gebiet. <lacht> LOL, so ein pinker Yoshi-Suit. Elfenreich West. Okay, ein Elfenreich. Cool, I guess. Ich bin gut getan. Elfenreich. Wo die Elfen ziemlich reich sind. Auf geht's. Ich bewege. Für Mitopia. Für die Photosynthese. La la la. Wow. Neue Musik. Pomp A, ah, Pomp B. Was kann ich denn alles? Ich kann alle auf einmal angreifen, wie Deep. Dieb. Also ich bin ein mehr oder weniger ein Dieb, aber mehr Support als Attack anscheinend. Ganz toll gekämpft. Blume Mike ist so komplett entspannt. Marshmallow-Sternchen. Ziemlich verlassene Gegend hier. Und wir finden eine Tour. Ein Spielschein. Schön. Ah, diese friedliche Ruhe. <lacht> Doch nicht so friedlich. <lacht> <lacht> Ein Poké. Oh Gott, ey. Nintendo, was los mit euch? Ein... Hogel! <lacht> Einmal auf den ersten geklappt mit dem, mit dem Blatt. Oh. Das war zu viel fürs Gute äh, Guten. Ein Leveler für mich. Hühnchen. Oh Gott. Ich komme auch allein zurecht. Schön. Und da ah, habe ich mal wieder was gefunden. Eine Banane. Von denen kann man nicht genug haben, ne? <lacht> Yay! Yeah. Wie es Fernando hier wohl gefällt. Na, Hintergrund. Schön. Ding dong. Hä? Nimmt Tür? so eine Tür? Ho, ho, ho. Ich hab dir schon wieder warten lassen. Diese Einsamkeit, wenn man allein reist, das ist nicht einfach was. Naja, wie doch soll ich das noch antworten? Aber hab keine Angst. Ich habe ein neues Mitglied. Mal wieder engagiert. Was wird's sein? Es ist. Es ist GF bzw. Girlfriend von Friday Night Funkin'. So. Was könnten wir hier alles so nehmen? Hm. hm okay, ich habe jetzt lange überlegt, was ich nehmen möchte. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich bisher schon alles hatte, außer vorsichtig. Und ich glaube, vorsichtig werde ich vielleicht auch erst nach der Story benutzen, weil die nächsten Charaktere, Spoiler, passen nicht zu vorsichtig. Da habe ich schon andere Sachen. Und ähm, ich habe mir gedacht, für Girlfriend oder für GF passt am besten entweder entspannt oder lässig. Ähm, ich habe sehr lange überlegt, was davon ich nehmen will. Und ich bin zum Schluss gekommen, lässig zu nehmen, weil es gameplayweise mehr ähm, passen würde. Oder was heißt mehr passen würde? Es wäre halt sehr am Vorteil. Also ich habe ein bisschen mit einem Bugs äh, mit, mit, mit geredet, der hat mir ein paar Tipps gegeben ob ich das oder das nehmen soll und er meint lässig wäre gut, wäre wär besser für's Gameplay. Und er ist natürlich lässig. So, und was sie sein wird, für die, die das Spiel nicht kennen. Ähm, sie hat äh, Dämoneneltern eltern und äh, ist selber noch nicht offiziell, aber so halb offiziell auch eine Dämonin. Und deshalb verursacht sie Ärger und Verwüstung. Ist aber so süß, dass man stets verzeiht. Ich bin Girlfriend und ich bin eine lässige Unholdin Perfekt. Unholden Girlfriend. Hallo und Hurra. Ich bin Girlfriend. Ich hoffe, ist Platz für mich im Team. Ich werde auch mein Bestes geben. Yay, GF hat sich dir angeschlossen. Woo! Lerne Girlfriend gut kennen. Äh, ja, klar, warum nicht. Zwei weitere Gefährten werden auch noch kommen. Aber das weißt du ja eigentlich alles schon. Deshalb fangen wir mit dem Abenteuer an. <lacht> Dieser Blick von GF, der war nice. Okay. So. Äh, Fernando möchte ich mich nochmal einmal ganz kurz sehen, bevor ich mich verändere. Okay, was gibt's denn? Was gibt's denn? Zeit für einen neuen Look? Du solltest auch einen neuen Look bekommen! Oh Gott! <lacht> so sehe ich jetzt gerade ausgeführt. hü, Yay! Toll! Juhu! So und nun... ...hat sich unser Fernando... ...verändert! verdammt ist nun kein Verdando mehr, sondern es ist jetzt weiblich. Und ein Einhorn. Ich hoffe, euch gefällt äh, mein Einhorn. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Es äh, ist ein bisschen crazy zu machen von den Farben her. Und ich möchte gerne ein vertrocknetes Blatt haben für ach, über 100 Gold. Ja. Das ist doch ein reasonable Preis für ein Blatt. Wer kennt es nicht? Kann ich einfach irgendwelche Blätter nehmen, die draußen rumliegen? Wer bin ich bitte, dass ich einfach sowas nehme? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. So was machen wir hier nicht. Marshmallow zart und fluffig wie die Wolken im sommerlichen Himmel. Ah, Hühnchencurry, saftiges Hühnchenfleisch in einer raffiniert gewürzten Soße. Marshmallow probiere ich mal. Nächste ne, geil. Schade. Und das? Das schon ja. Na dann. Äh, schmeckt dir das? Es geht. Dann esse ich das halt. Na gut, wenn ich wieder essen könnte. Magst du den Gorilla-Shake? Oh, den mag sie. Ja, jetzt haben wir eine Teufel-Lady bei uns im Team. Ich meine, warum nicht? <lacht> warum nicht? Du, du, du, du, du, was können wir denn hier so ziehen? Wow. Wenn ich jetzt kein vertrocknetes Blatt bekomme. Ah, ich war, ich war noch am überlegen, für irgendeine Strafe, wenn ich das nicht bekomme. Es war so knapp. Hätte ich irgendwas gesagt, wäre es noch knapper gewesen, glaube ich, aber... Ja, ich hab's halt schon, deshalb verkaufen. Na, ja, wir kriegen mal ein bisschen Geld, Mann. Mein Gott, ist jetzt ja nicht so schlimm. Ja, wir könnten noch einen Auszug machen und ein bisschen besser kennenlernen. Ab zum Strand. Bam, bam, bam, bam. Wollen wir an den Strand? Hör mal, ich muss dir was sagen. Ich bin mich ein bisschen verunsichert. Hm, weshalb nur? Das macht am schon am meisten Spaß. Ah, oh, das kennen wir schon. Ich finde die Blicke von ihr, Guys. Die sind echt nice. Und MP-Bonbons mitgenommen, aber irgendwie nicht aufgelevelt hier. Was soll denn das? Dafür habe ich übrigens die Tickets behalten, weil ich mir schon gedacht habe, dass das passieren wird. Ja, jetzt habe ich mir die ganzen Level-Up, äh, Freundschaft-Level-Up-Tickets behalten, damit ich das jetzt hier benutzen kann und einen guten Start habe. bla, bla, bla, bla, bla, Yay! Ich kann euch übrigens jetzt schon sagen, dass dieses Feenland ein ganz besonderes Land ist, voller Abenteurer und, ähm, seltsamen Personen, zu denen wir höchstwahrscheinlich... Uh, nächste Folge kommen, ich weiß es nicht. Ich spiel blind. Ich weiß nur, dass wir wieder auf eine Stadt zutreffen werden und ich da wieder lustige Charaktere rein kann. Ja, genau so wird aussehen. So den, den Rest können wir ja gleich noch machen. Nehmen wir dich ins Team, verstanden und ziehen los. Dun, dun, dun, dun, dun. Da ist Iwata. Los, schnell hin zu ihm. Und ich reite auf unserem neuen Pferd. Hier sieht man sehr, sehr gut, wie es aussieht. Hey, ist okay? Dankeschön. Oh, je. Ich mag das Pferd. Es soll ein Einhorn sein. Mundtomate. So, sieht man jetzt den Namen? Man sieht jetzt, glaube ich, den Namen vom Pferd. Zahnpasta. Warum es so heißt, äh, hat einen bestimmten Grund, ist eine Anspielung an äh, ein bestimmtes Pokémon. Aber für die, die das Spiel nicht verstanden, verstehen, ist nicht wichtig. Ähm, es ist halt auf jeden Fall Zahnpasta und akzeptiert Unsere weibliche Zahnpasta in unserem neuen Team. Nice. Irgendwie seltsam. Oh. Frecher Piekser. Piekser, einen Gegner mit einem Piekser aus Finsternis. Magie. Hm. Schön. Ist irgendwie ein bisschen seltsam. Jetzt haben wir hier in unserem Team zwei Mädels und äh, mich. Ja, mein, mein Ebenbild. Hä? Ah! Iwata! Oh, Tag auch. Hallo, ich warte. Soweit ich gehört habe, bist du nicht untätig gewesen. Du hast Nebi den Vater gewesen. Respekt. <lacht> Aber mal was anderes. Wie lässt sich deine Jagd auf die dunklen Fürsten dann? <lacht> naja, ähm. Hm, ah, es läuft also nicht so lund. Ich habe seine Ahnung, wo der dunkle stecken könnte. Da hinten im Elfendorf. Elfen? Na, so nennen wir die Elfen. Es sind eigentlich Waldgeister. Sie besitzen großes Talent in Sachen Magie. Leichtes Spiel hat der dunkle Fürst dort sicherlich, wenn er angreift. Wir sehen uns. Bye, bye. Tschau, Ivarta. Okay, auf zum äh, sogenannten Elfendorf. Bam. Aus den Brief erhalten. <lacht> hey Mike, ich bin's, der Wanderfotograf. Fotos in spitze, oder? Mach doch auch mal welche und zwar mit dem äh, mit dem Knopf hier. Dein Mario 64. Jahu! Rum wie ein Idiot und macht bei jedem Sprung ein Geräusch. Toll, wollen natürlich noch weitermachen. Noch ist sie nicht vorbei. Oh, ihr wollt euch kennenlernen, Zahnpasta und GF? Hey, Zahnpasta! Oh, da hat aber jemand schlechte Laune. Wie wär's mit einem Leckerli? Ach, die Mädels verstehen sich. Oh, diese riesigen Augen. Wow. Wir leveln. Nicht du und äh, sie. Kirschblüte. Das sieht echt schön aus, actually. Ich mag solche Blumen. Das werde ich anziehen. Oh, ich kann die Farbe ändern. Ah, der Hut ist aber weg. Ah, der Hut war eigentlich das Beste dran. Ja, der Rest ist so... Der Rest ist so, näh. Nee. Schade. Dann nicht. Nö. Aber es gibt Futtern! Es gibt yummy. Nom nom nom nom, yummy. Bitte sag mir, du magst Felsen-Schoki. Oh, wie sehr? Nein, nicht so sehr. <lacht> magst du dörm -Mumie? Oh, ja, ja, ja, die magst du. Die magst du. Ess sie. Ess sie, auf! Schön. Äh, na, da habe ich nichts für mich. Psst. Passiert. Gibt's es hier noch irgendwas zu tun? Lumpenblume. Was heißt das denn? Was ist denn das? Nochmal ein neues Outfit? Actually, ja. Mm. Aber es verschlechtert nur. Ey, das sieht aber mega cool aus. Okay, wisst ihr was? Es verschlechtert zwar Stats, aber ich werde es trotzdem nur tragen einstellen, weil es sieht echt cool aus. Ausrüstung, Mike. Kleid Kleidung. Hey, hey, hey, hey, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Lumpenblume. Aber warte hier, Aussehen nur. Kleidung. Lumpenblume. Ey, das sieht mega cool aus. Ey, das nehme ich. Das ist nice. Okay. Äh... Ja, Ausführungen können wir später noch machen. Wir kriegen ja noch weitere Gesellschaften. Wie Ich das mal, bis wir die haben, bevor ich hier noch mehr weitermache. Komm, vor haben wir noch Zeit. Und das wäre dann das hier. Und hier ist eine Pilzstadt. Wie cool. Ja, wie kommen wir denn da unten zu Niki? Bestimmt werden wir das noch herausfinden. Erstmal runter zur Pilzstadt. Auf geht's. Ich brauche irgendwas. ich brauche gar nichts. Ich brauche nur... Foto sind Gegner. Ja, eine Mundtomate. Dich mache ich mundtot. Bam! Oh. <lacht> Neue Technik. Frecher Pikser. Pep. Oh. Nicht übel, oder was? Oh Gott. Warum habe ich sie ins Team gelassen? Sie macht mir Angst. Sie könnte gefährlich sein. Oder hilfreich. Je nachdem. Bis du sie sehr hilfreich? Girlfriend, warte! Warte! Hier, für dich. Stimmt, wir sollten uns mit der anfreunden. Gute Idee, Ebenbild von Mike. Damit sie uns nicht hintergeht. Danke. Ja. Deshalb die Tickets auch sparen, wir sind jetzt schon Level 4. Yay. Yeah. Wie lange ich nicht Wow. Und das ist... Oh nein, nicht der Vogel. Weg mit dir. Bam, Klatscher. Nicht der Vogel. Okay. Das ist voll die coole Attacke. Also, ganz ehrlich, Teufel ist eine richtig coole Klasse. Mega cool. Mega cool. No, no, no. Bam, okay, jetzt gehen wir schreckend unten, warum auch immer. Bitte keine Weggabelung, da habe ich jetzt keine Lust zu. Okay, habe ich nie Lust zu, möchte um zu sein, aber ja gut. Bam! Doppelkill! Nice! Hier hätten gar nichts aus. Lässig die richtige Stelle. Ähm, okay, wo weißt du, dass der Mund... Ach, na, ist egal. Ist egal. Beide ein Level-Up bekommen. Blumenduft. Stelle mit süßem Blumenduft. HP wieder her. Wir haben jetzt äh, Lockduft erlernt. Und Level-Up für Girlfriends. popo pizza Pieks einen Freund sanft, damit er an deiner Stelle angreift. Wow. So, nee, ich bin zu so lässig, keinen Bock anzugreifen. Oh, du greifst jetzt an, Mike. Okay. Ich <lacht> glaube, öffne. Das ist Money. Cool. Und ich das hier. yay. Du hast 10 MP-Bombons verputzt. Mach das hast. HP-Bombons sind jetzt effektiver. Statt 15, 20 MP. Cool, was? Ist noch mehr. Werd fett. Krieg Diabetes. Okay. Ja, wir will quatschen. Oh. oh. Hey, das Netz hat sich ausgezahlt. Oh, das ist ein Prank. Ja, was will ich habe was für dich gekauft. Schau mal. Danke. Oh, eine Puppe von Girlfriend. Das ist toll. Bisschen selbstverliebt ist die Girlfriend, aber sie, sie, sie scheint nett zu sein. Zumindest zu uns. Und das ist doch das Wichtigste hier. Und das hatten wir schon bereits. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. La. Schön. Nö. So. ja äh, auch so gemacht jetzt nicht. Gold ausgeben. Wie geil sieht das denn bitte aus? eine Kritzelblume. Natürlich muss ich die kaufen. Viel zu nice. Ah, das hier Outfit ist aber mega cool. Das hier ist eigentlich... Aha. Ich mag dieses Outfit, aber ich werde es jetzt nicht nehmen. Sorry. Vielleicht nehme ich ein anderes Mal. Aber jetzt habe ich das hier schon... Und das möchte ich erstmal ein bisschen behalten. Ja. So, probiere die Blumenwurzeln. Sternchen, Sternchen. Nice, findest du sie? Tomatennudeln, Spaghetti und Tomatensauce. Mehr braucht es nicht, oder? Oh, da habe ich Bock. Komm. Mh, lecker Tomate. Habe ich jetzt extra so formuliert? Nom, nom, nom. Mmh, willst du noch? Ja. Nom, nom, nom, nom. Du isst die schön auf die kann ich natürlich nicht, nicht probieren und du... Okay, der Rest ist dann nur noch für sie wahrscheinlich. Gut, ähm, dann würde ich sagen, dann war es das hier fürs Erste für Meditopia. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann in die Stadt gelangen.